So, guys, are you ready? Nightmare <lacht> Nacht 6. Gibt's hier noch einen, einen Phone Call? Oh, es gibt einen Phone Call. Okay, dann bin ich leise. Hallo, uh, hallo. Uh, this is just to inform all employees that due to budget restrictions, the previously mentioned safe rooms are being sealed at most locations. Including the or crews will be here. By Old door face. Nothing has been taken out beforehand, so if you left anything inside, then it's your own fault. Okay. also request that this room not be mentioned to family, friends, or insurance representatives. Thanks again, and remember to smile. You are the face of Freddy Fazer. Okay. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Was? Was hätte ich denn machen sollen? Weißt du, der ist im Vent und das Spiel trollt mich einfach, indem er meine Kamera kaputt macht. <lacht> das, Spiel, ey, das, ist das Spiel trollt einen so richtig. Nachricht zurückgezogen, Nachricht zurückgezogen. Ey, jetzt ärgert mich auch noch der Chat mal wieder. Ey, was, äh, ich bin eine Banane, super. Es freut mich für dich, weil ich dachte, ich schaffe es first Try. Er ist im Vent mit tot. Ah, ich bin tot. ich im sein wenn er hier ist er ist doch hier! Hi! Darf ich mich kühlen Raum geht er mich nicht? Ich bin verwirrt. Spiel Jetzt geht er mich. Er wollte mich nur nerven, langweilen. Ist am wend? Nein. Nein, nein, nein. Doch! Jetzt ist am wend! Ich bin tot. Er ist hier neben mir. Der Jumpscapt mich jetzt. Der ist direkt neben mir. Ich bin tot. Er ist bei mir. Wär's links neben mir, ich hab's nicht rechtzeitig schaffen können. Richtig? Na, ja, jetzt sowieso. Ja, das war's. Ach, komm on! Der tießt nicht nur! Du Kecko! Ab mit dir in den Raum! ich bin tot. mal über Discord-Nachricht zurückgezogen. Wo ist er jetzt? Ist er jetzt doch in den Raum? Nee, er ist hier. Kill mich. Meine Güte, das ist voll. jem. Yeah. Gott damn it. Halt so, warum geht doch schon? Kann er mich nicht einfach killen, Leute. Ist er hier? Ach komm, kill me, du einfach. Einfach verkackt. Oh, ja, kill me. Ja, hi, kill me. Kill me. Kill me. Alter, was ist das für ein Kekko? Killst du mich jetzt? Ich mach sogar für dich hier wenn zu. Okay? Ja. Jetzt mich endlich. Scheiße. Der braucht zehn Jahre, um jemanden umzubringen, was? Was ist das denn für ein Profi, ey? Genau, toller Profi. Oh fuck, ich bin tot. Jetzt bin ich wirklich tot. Hallo. ist links neben mir. Ja, er ist gerade gespawnt. Ge ja, könnte könnt es gar nicht sehen, aber ist gerade gespawnt. Ich bin tot. Super, konnte ich konnte dich nicht hören. Hurensohn. Oh, danke, Freddy. Kann er checken. Ob er in den Schacht ist? Nein, ist er nicht. Er ist hier. Alles Elektro, Leute. Jetzt nicht mehr. Nein! Ach Freddy, du Penner. Ich hab ich hab weggeklickt, ich schwör's euch, Leute. Ich hab verloren. Es geht geil, ich hab einen geilen Strohstuhl. Der quietscht immer rum. Genauso wie dieser Hurensohn gleich wegquietschen, wenn ich ihn einmal in die Fresse geschlagen hier Hierzu? Hä? Ah, oh, das ist Freddy. Das ist nur Freddy. Hab ich recht? Ja, es ist Freddy. Juck mich nicht. Das ist nur Fredboy. Was? Schon wieder ein Band? Oh Gott. <lacht> Die Gamme bisher immer noch nicht gesehen. Ich habe keine. Hä? Das Spiel ist verglitscht. Das Spiel ist fucking verglitscht. Was zum Fick. Was habe ich falsch gemacht? Ja, gibt's keine Antwort zu. Hier, was mit hier? Oh nein, ich habe nie gesehen, dass sie hier einen Arm hat. Ich dachte immer, sie hätte keinen Arm. Aber what the fuck? Dieser Hurensohn. Und ich bin tot. Oh, fick dich doch, Spiel. Jetzt kommt er in mein Office rein, durch den Vent, oder? Habe ich recht. Ich bin tot. Ist direkt. Ja, ist an der Tür. Es ist Five Du kleiner Hurensohn. Du kommst jetzt nicht rein. Haben wir uns verstanden? Was hätte ich dagegen machen sollen, wenn du. Es war Five William! los einfach. Was hier? Es war nicht der echte. Mike, was denn? So, we back into the. Achso, ich hab's verkackt. Jetzt müssen wir noch von vorne sehen. Wo ist er gerade? Wo ist er gerade? Ist er jetzt hier? Ich versuch mal, hier ihn hinzuschicken. Na, guck cool, ich bin Band. Ich hab ihn hier gehört. Na, ich bin tot. Vier Uhr morgens! Was habe ich falsch gemacht? Ach so, Freddy hat mich gejumpscaptet, ja. oh fuck. Creeper! Oh, man! Goes baby tonight! Hello. Grab your dick And your shovel and build again Bolt again, again er ist schon Baba bei mir, was soll ich jetzt machen, jetzt bin ich am Arsch. Du Spiel bist doch scheiße. Jetzt hab ich keine Chance mehr zu gewinnen. Gewinnen. Just when you, you think you're safe, over here some hissing from right behind, right, right behind. Eis, Eis, Eis, Eis, Eis, Eis, Eis. Hello. Vater kurz, bis Freddy weggeht. Bent. Er ist ein Kill mich einfach. Warum? Nein, ich wollte extra klicken. <lacht> Digga, kill mich einfach. Ich habe schon verkackt. Ach, komm, kill mich. Meine Güte, braucht er zehn Jahre. Lass mich in Ruhe. Wieso? bin so ein. Halte ich mir gar nicht mehr. Ne? Ich habe die mein wenn Fox jetzt nicht sehen konnte den süßen kleinen Boy. Don't mind it, not, weil ich das erstmal, wie ich es gehört habe, weil das jemand im Konzert richtig an die Musikleiste hat. Musikliste geschrieben. Was Musikliste bei euch? What the fuck? Oh ne du Wichser! Ach du Hurensohn! Ich hab schon wieder verkackt. I know you're looking at me. And you're feeling kind of. Ich weiß nicht was auf mir reimt. Aber bitte verpiss dich, ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Aber lässt mich nicht. Was zum Fick, was soll der Scheiß? Ich will doch nur mal gewinnen. Das ist doch so unfair. Spiel niemals um 3 Uhr morgens. Sonst kommt Momo und fickt dich in deinen Arsch. Oh, wow. Okay, keine Pappe zu dem Raum. So, oh, wie boot ich kurz beides? Da geht er down, da geht er down! Ah, <lacht> uh, don't play at night, I know you're looking at the game And you're feeling kind of brave Go to bed, you'll be alright Don't play this game Don't play this game Sonst <lacht> stirbst du. Oh Leute, das ist sogar ein geiles Postmann. Was? Hä? What? Wo war der? Was? Hä? Leute, ich versuche schon zu. Oh fuck, ich sehe nichts. Oh, komm on. Spiel. Er ist gespawnt. Oder? Ja, war er, aber ich bin schon tot. Great. Taiway, ja. ähm. Oh. <lacht> Er ist davor. Man sieht es nicht. Aber ich sehe ihn, dass er davor ist. Hier, da ist er. Ah. kenne mich einfach. Ja, komm auch zu warten. Das hätte es eh nicht geschafft. Freddy hat mich so oder so noch spätestens. Gleich um 4 Uhr morgens irgendwann gekillt. Also. Wenn du so mit Maiko umgehst, dann ne. Da ist schon kein gut The fuck? von Wo kam der? Wie? Wo? Ach, das Spiel verarscht mich wieder. Mann, warum verarscht mich das Spiel manchmal? Ich check's nicht. five jam. yam Er ist im Wend. Ich bin tot. Ich hab ihn gesehen. Fuck, ich hab ihn gesehen. Hello. Nein! Ich hätte ihn anstarren sollen. Nee, hätte ich eh nicht können, weil, weil Freddy da war. Oh, was soll denn das? Wie ist er zu mir gekommen? Wie? einfach zu mir gespawnt. Five, yeah, more. Darf es nicht schaffen, wir können es jetzt schaffen. Spawnen wir einfach mal direkt in seinem Office rein. Hm. Yes! Er ist schon wieder in den gleichen wird reingegangen. Aber dafür schreckt mich Foxy. Oh, fuck. Oh, gosh. Was? Noch nicht freuen. Ich glaube, das hier. Ich glaube, es rechts reingegangen. Ich höre ihn noch. Ich habe links zugemacht. Was willst du? Das Spiel ist. Leute, warum ist dieses Spiel so fucking verglückt? Okay. Wieso? Das Spiel ist no joke verglückt. Ich schwöre euch. Oh, mein Hi. Er war rechts drin. Ja, dann bin ich tot. Hello. Richtig? Ja, jetzt ist die Kamera. In oh. Fuck, ich bin tot. Ja. Ich hatte gedacht, ich mache nur Audio. Und dann locke ich ihn schnell weg. Ich habe schon verloren. Wenn er einmal hier durchgegangen ist, dann geht er nicht mehr zurück, Leute. Ich versuche jetzt, ihn mit Freddy zu timen. 5M Oh fuck 5M Oh, ich war so nah dran Oder das passiert? Alles? Ja, super Na ah, klar Hi Ich bin schon wieder tot Komm kill mich einfach, komm on. Kill mich einfach. Kill mich einfach, komm. Kill mich einfach, ich hab keinen Bock mehr. Kill mich. Ich bin doch eh tot. 10 oh, Jahre. Ja. Wisst ihr, was ich wisst ihr jetzt, was ich meine? Die Kamera geht immer dann aus wenn er im vent ist. Und genau in dem Moment muss ich ja gucken, wo er ist. Anscheinend war er gerade oben und jetzt habe ich verkackt, weil er oben war. Und ich dachte, er wäre seitlich. Kann ich was dafür? Nein, kann ich nicht. Ich konnte nichts dafür, dass dieses fucking... Komm, kill mich einfach, bitte. Ja, kill mich. Ich konnte absolut nichts dafür, dass dieses fucking Kamerasystem einfach kaputt gegangen ist. Ich konnte es auch nicht riechen, dass es kaputt gehen wird. Oder? Äh. Das ist fake, oder? Nein? Er ist immer noch in dem Raum? Aber nicht. Jetzt ist er weg. Ne. Habt ihr ihn gerade gesehen? Er ist hier in Grand. Ja, jetzt habe ich wieder verkackt. Hello. Aber ich finde das auch scheiße. Ich finde alles scheiße hier. Ich wieder verkackt. Five AM. Oh fuck, Freddy. Ah, oh, ist da eine Tür? No. Warum dupliziert er sich immer, wenn man so eine Halluzination, Ventilation, Hurensohn bekommt, ey. Warum dupliziert er sich dann? Okay, merken. Nach einem Jumpscare ist er wahrscheinlich bei mir, also wegschicken. Also unten wegschicken. Ach, du bist doch so ein Wichser. Wetten, wenn ich jetzt Audio wieder repairen will, Ey, ich habe echt keinen Bock mehr auf dich! Ich bin eh tot, komm. Was passiert denn, wenn ich mir hier schicke? Bin ich bin instant tot? Kann ich eigentlich mal auf Ja, gut, Video error. Hi! Neue Taktik. Ich bin tot. Ey, ja und jetzt habe ich verkackt, weil ich, weil jetzt will er hier nicht mehr rein. Er will nirgendswo mehr rein. Kann ich ihn in diesen Raum schicken? Wenn ja, was bringt das? Ja, wenn ich es versuche, dann ist alles bei mir im Arsch. Ja, ich würde sagen einfach so mauer noch und dann hol ich mir das Messer. Ich jetzt das gleiche Messer, Alter. Dann schließe ich ihn mit mir auf. 3 <lacht> Uhr morgens. Ingame. Er ist im Vent Fuck, ich bin tot. Ja. Ich bin tot, das war mir. Ist direkt hier vor der Tür, richtig? Ja. Gut, Leute, dann, ähm Ja, das sieht so aus, als wäre er hier, aber... Er ist super hier. Super. Warum, warum ist error? Warum warum blinkt es hier? Ist er schon da? Nee. Wo ist er? No joke, ne? Dann muss er ja eigentlich schon hier irgendwo sein. Ist er hier? Kann ich ihn hier in Oh, scheiße. Ich hab verloren. Wenn er jetzt rennt, bin ich tot. Audio reparieren, ja ich bin tot. Cool, geht ja schon mal gut los. Hi. Komm, kill mich einfach. Komm, kill mich einfach. Ja komm, kill. Komm einfach rein und kill mich. Ja komm. Komm doch einfach und kill mich. Alter, dass ja immer zehn Jahre braucht. Endlich. Junge, das ist doch so lächerlich. Ist er im Vent? Nein. Habt ihr ihn gesehen? Ich bin tot. Er ist links neben mir. Er ist hier links in dem Raum. Hier ist er, in diesem Hall. Super, ich bin tot. Der, will, der, der wird nicht mehr zurückkommen. Er ist jetzt hier. Jetzt wird er mich abscannen. Ich bin tot! Hi Ach come on Ich bin tot Der ist schon bei mir So oft wie ich äh, Wie ich, wie ich hier schwarz vor Augen werde das, das hier Ich sehe ihn hier in diesem Raum Mach ich mir mal kurz zu Aber Ich sehe ihn hier Er ist hier Nein Nein Fick dich, bleib bitte da, Oh nein, Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Oh, da kommt er an mit seinen lach -Emojis. Er ist im Vent. Er ist im Vent, er ist im Vent, er ist im Vent. Fuck, fuck, fuck, mach du Beeilung! Voila! Machen Sie Beeilung! Ja, der ist schon hier. Ja. Er war unten rechts. Er war unten rechts. Was? Ah, das ist Freddy, oder? Ja, das ist nur Freddy. Der kleine Fredboy. ja das ist nur Freddy. Alles gut. Vent. Ich spiel mal hier in Sound und mach Wie? Hä? Ey, das Spiel ist viel zu verglitscht. Was zum Fick? Hi. Ich mach mal hier. hast du vom Foxy Jump? Ich habe gerade geguckt, habe Audi gespielt. und Jetzt ist warum ist hier gejumpt was soll ich machen? Foxy? Ah, oh, Foxy steht ihn nicht mehr. Aber wir hätten. Ja, ja ich hab's schon verkackt. Geil. Bin ganz toll. Ja, jetzt hauen wieder alle ab. War klar. Ich habe selber keinen Bock mehr, Leute. Bye. Ja, bei. Hauen wir alle ab. Ja, ist jetzt hier. Was soll ich denn? Ich kann doch nicht so schnell reagieren. Ich mach das Ding hoch und der rennt schon weg. Ich habe mir gerade Audio gespielt. Was soll ich bitte machen? Hallo. Spiel. Ist das Spiel überhaupt richtig programmiert worden? Hat das überhaupt getestet, ob es ein neuen Update geht? Jetzt mal No Joke. Ich glaube, der hat das Spiel gar nicht mal getestet nach dem neuen Update. Ich bin schon tot. Der ist jetzt halt direkt da hinten. Und der wird mich jetzt jump Egal was ich mache. Der wird mich jetzt jump Ich bin tot. Und was konnte ich dafür? Gar nichts. Ja, jetzt repariere ich mal eben, damit es schneller geht. Ja, hier. Man sieht es nicht, aber ich sehe hier so ein Stück Kopf. Behalte dich bitte, spiel, spiel. Ich habe nichts falsch gemacht Creeper? Oh man Hi Freddy Hi. Komm wir locken mal hier rein. Seht ihr das? Wenn ich in den Raum gucke, dann geht einfach meine Video sofort kaputt. Das ist immer so. Ich weiß nicht, ist ist gescriptet. Hi. Hier, ich rufe ihn mal hier hin. Ich glaube, es ist er hier, ne? Hinter der Tür sitzt. Nee, er ist schon hier. Er ist schon da. Ich sehe ihn. Ja. Ja, wo ist er denn überhaupt? Ich sehe nichts. Warum... Kann mir bitte jemand erklären, warum er schon hier war? Warum durfte ich nicht sehen, dass er hier gewesen ist? Ich konnte das nicht sehen. Cool. Soll ich jetzt die ganze Zeit so machen? Soll ich jetzt so das Spiel spielen? Oder wie soll ich das Spiel spielen? soll ich das Spiel spielen? Das ist doch ein tolles Gameplay, wenn ich so die ganze Zeit machen muss, oder? Da immer man noch 10 Euro für ausgeben. Ne, das Spiel kostet sogar 8 Euro, Leute. Die ganzen FNAF-Teile außer der erste, die kosten alle 5 Euro. Das ist doch ein geiles gameplay finde ich auch so habe ich noch meinen meisten Spielspa hier. ja Na komm kämpf ich einfach okay. machen so Wie ist es denn nicht in der Cam aus? <lacht> er steht vor der Tür? Okay, also, weil ich es verstanden habe, auf 9 und 10 die ganze Zeit wackeln lassen. Bis 2 Uhr morgens irgendwann. Irgendwann auf 2 Uhr morgens denkt er sich dann, nee, ich hab keinen Bock mehr. Haut er ab. Einfach so. Oder du hast irgendwas falsch gemacht, was weiß ich. Dann ähm, Cam 6. In die ganze Zeit halten. Wenn er dann keinen Bock mehr hat, auf Cam 6 zu gehen, dann heißt es nur noch Cam 2 und hoffen, dass er auf Cam 2 bleibt oder sogar abhaut. Und dann bei da natürlich bei Cam zwar auch die man muss immer in den Orten dann richtig die Events zu machen aber das habe ich ja mehr oder weniger drauf denke ich mal hoffe ich mal weiß ich nicht ich werde es mal versuchen oh das Bild ähm um, jetzt wo ist er? Wo war er? Hä? <lacht> cool. Super, voll Ich meine schlecht war es nicht. Das war eine gute Taktik. Könnte sogar funktionieren. Ich weiß es aber nicht, ob es funktioniert. Okay, er ist da und schicken wir ihn hier hin. Machen wir hier zu. Warum geht er nicht in den Raum rein, Leute? Was? <lacht> Nachricht zurückgezogen, habe ich gar nicht gesehen. Wo ist er? jetzt er hier okay. das hier gut habe ich zugemacht dann mache ich hier das ist jetzt hier in diesem raum ne dann schicken wir mal hier würde ich sagen wenn er in diesem raum ist mal hier zu. Und reset. Ah, er ist im Wend, ich bin tot. Na, jetzt ging es Trampel, trampel, trampel, trampel wo ist verkackt hat sich durchgeschafft und steht wieder hier wieder abhauen und dann rufen wir wieder zurück und dann machen wir video so jetzt werden wir noch so lange hin und her schieben bis irgendwas passiert bis er einfach nicht mehr zurückkommt ja jetzt hat einfach ab jetzt jetzt kommt er nicht mehr zurück jetzt in diesem raum halten nicht mehr geht. Komm die Gatze! Guten morgen. Guten Morgen. Was ist dein Lieblingszauberspruch bei Hero? Hi. Nein Foxy! Nein. Jetzt krieg ich einen Doppeljumpscare! scare Ja schon hier, oder? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich glaube, der ist aber hier bei mir. Ich glaube, da kommt er jetzt einfach gleich reingestürmt. Oder? Hallo? Ich sehe nichts. Warum mache ich Ventile? Was? Freddy, bitte sag mir, das ist Freddy. Springtrap, fuck. Audio-Error, fuck. Hero, I wanna commit kamikaze. Hi. Würdest du nicht. Was ist er hier? Wo ist er denn? Ich hoffe, das hat was gebracht. Ich weiß es aber nicht. Ja, bitte Audio. Bitte nicht verklicken. Ist er schon in meinem Raum? Nein. Okay, er ist in diesem Raum, glaube ich. Vermute ich mal. Bis rm 5 Die Jeez. Näher. Näher kommt näher, wer kommt näher? Geh nach links. Ist Freddy hier, ja. Okay Leute. Warten bis Freddy weg ist und dann nach links gucken. Für Tu es nicht. fast, fast fright burns to the ground oh mein gott leute ja er verbrennt am ende hier warte da oh die shit oh mein gott Simons. ich hab drei sterne oh. Falsch getippt. Oh mein Gott, Leute. Okay. Extras, Leute. Die zeige ich euch noch. Und zwar gibt es hier ein neues Jumpscare. Das ist den ersten, den man sehen kann. Den, den wir am meisten gesehen haben. Dann gibt es noch den hier. Wenn er von rechts kommt. Chica, den wir einmal gesehen haben. Foxy. Freddy, der Kekko. Und Balloon Der anscheinend irgendwie existiert, ja. So, und zwar gibt es hier nämlich Sheets, Leute. Es gibt die Fast Nights, es gibt Radar, es gibt Aggressive und es gibt No Errors. Also alle anderen sind natürlich gut, ne? Radar, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber ich glaube, das soll dann heißen, man sieht, wo er ist. Und Aggressive ist natürlich Aggressive Nightmare, das wäre dann Nacht 7. Oh mein Gott, er hat drei Sterne. Ja, Mann.